Denkblasen, Folge 9, heute zum Thema Erfolg. Mein Name ist Branko Czanak und auf dem anderen Ende der Skype-Leitung wie immer Katharina Weber. Hallo Katharina. Ja, moin moin, hallo. Wir sind heute in der lustigen Situation, dass wir zum ersten Mal einen Hörer mit an Bord haben, und zwar Tobias Schönhoff, der uns dieses Thema vorgestellt hat und ähm, gerne dazu ein paar einleitende und mitdiskutierende Worte sagen will. Hallo Tobias. Ja, hallo Branko, hallo Katharina. Hallo Tobias, schön, freut dass mich, du da dass ich, bist. Ja, freut mich auch, dass ich in eurer Schleife mitbringe. Tobias, die Idee, das Thema ja. Erfolg, wir hatten ja schon, als ich dich neulich besucht habe, schon darüber gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du da mal einfach äh, einhaken, wie, wie du darauf gekommen bist und äh, äh, warum das besonders gut hierher passt. Ja, also... Ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich in der Zeit einen Artikel gelesen habe, ein Interview mit dem Bundesliga-Trainer Christian Streich vom SC Freiburg. Ich kannte den noch gar nicht, ich bin auch gar nicht so sehr fußballaffin, aber ich fand das so bemerkenswert, was der Christian Streich über seine Arbeit als Bundesliga gesagt hat. Die müssen immer gierig nach Erfolgen sein, und wenn die irgendwie keinen Titel haben, dann sind sie traurig und werden entlassen und, ähm, oder müssen Angst davor haben. Und da äh, fängt man eigentlich mit dieser Frage an: ähm, Ja, äh, haben sie eigentlich nicht Angst, entlassen zu werden? Und er sagt: äh, er sagt Nee, das ist eigentlich die einzige Bundesligamannschaft in der Bundesliga die den Trainer nicht entlässt, wenn, wenn die Mannschaft absteigt, sondern denen ist halt so eine Kontinuität wichtig. Und ähm, auf die Frage, äh, wie er mit dem Misserfolg umgeht oder mit der Angst davor, äh, vor, vor dem Misserfolg, er sagt er, na, also er, ähm, er schafft sich äh, neue Wege, da mit dieser Angst umzugehen und ein Weg für ihn ist, dass er sich das Zusammenleben so gestaltet mit der Mannschaft, mit den Menschen, mit denen er zusammen ist, dass sie eine angenehme Zeit miteinander verbringen. Und zwar ähm, unter dem Druck, den sie ja sowieso haben, aber ähm, sie versuchen einfach sich gegenseitig ähm, das Gefühl zu geben, dass sie dass es angenehm ist, miteinander zu leben und miteinander umzugehen. Also und er hat da eine ganz große ähm, Lernbereitschaft und Neugier da eigentlich auch auf, ähm, ja, auf die Spieler, mit denen er da äh, zusammenarbeitet. Das heißt, der Erfolg ist da nicht nur durch äh, wir haben die bessere Tordifferenz äh, definiert, sondern auch, auch der Erfolg miteinander oder das, das, der soziale Erfolg, den sie miteinander haben, ja, ja, würde ich, das würde ich auch so sehen. Mhm. Also, er, er führt das dann auch noch weiter weiter in diesem Interview auch, ähm, auch aus, wie er das so ähm, ja wie er damit so, wie er das eigentlich so sieht. Ne? Und ich finde das also, das ist das eine, so das soziale Miteinander, was ihm wichtig ist, um einfach ein gutes Lebensgefühl zu haben, sag ich mal. Mhm. Und das andere ist, ähm, äh, also, die, die Fragestellung ist, äh, auf die Fragestellung, ähm, na, also, der, der Reporter äh, äh, tastet ihn halt so darauf hin, ab wie geht er damit um, dass Freiburg immer da im unteren Drittel steht und sich freuen kann, wenn sie gerade nicht absteigen und so weiter. und Zweite Wie Bundesliga wohlgemerkt, ne? Ist das? Ja, in die zweite Bundesliga dann abgestiegen wäre. Nee, nee, im, glaub, im Augenblick sind die noch in der Bundesliga. Mhm. Okay, ja, genau, wenn sie dann in die zweite Bundesliga absteigen würden und ähm, äh, fragen sie halt so: Ja, das stellen wir uns langfristig hart vor, als Trainer keine Aussicht auf einen Titel zu haben. Und dann mhm. sagt er, antwortet er darauf: Ja, ich stelle mir langfristig gar nichts vor. Ich habe mhm. keine Ahnung, was nächstes Jahr ist. Das interessiert mich null. Ich habe keine Karriereplanung. Das alles ist mir vollständig fremd. Und äh, er hat da ja offensichtlich irgendwie etwas. Also da ist ja etwas anderes, was ihn, ähm, was ihm Freude macht in diesem Beruf. Also es ist ne, der Titel kann es nicht sein. Ähm, es kann noch nicht mal sein, dass er, ähm, ähm, dass es nur darum geht, nicht abzusteigen. Ne, sondern er sagt, ja selbst, das kann passieren. Ist es ist auch nicht, dass er irgendwie eine große Karriere macht als Trainer. Also, ne, dass er dann irgendwie bei Barcelona oder was weiß ich trainieren darf. Mhm. Das ist es auch nicht. Sondern ja, für ihn ist es irgendwie etwas anderes. Fragt sich an der Stelle ja, und das soll heute unser Thema sein, was ist Erfolg? Wie, wie, wie definiert sich Erfolg? Bitte schön. So, ne? ähm, mir, mir kommt das jetzt so vor, als... Äh, gibt es in jedem Kontext, in dem man über Erfolg spricht, irgendwelche ja, allgemein anerkannten ähm, Kennzahlen, nachdem sich das irgendwie bemessen lässt. Jetzt im Fußball wäre es zum Beispiel so okay, können wir den Titel schaffen dieses Jahr? Oder ähm, haben schaffen wir den Klassenerhalt? Ja, man definiert ja Erfolg immer auf ein bestimmtes Ziel hin. So ne Und, und wenn du jetzt so einen Trainer hast, der sagt, ich stelle mir da gar nichts vor, ähm, der sprengt ja eigentlich diesen, diesen Rahmen von Erfolgskontext. Ähm, Tobias, du bist Tischler. Worin bemisst sich für dich Erfolg? Was sind deine Erfolgsparameter? Oder oh. standardmäßig <lacht> in, de Frage. in deinem Beruf? Wie viel Schubladen ja. man pro Tag fertig kriegt? Oder? Tja, woran bemisst sich eigentlich Erfolg? Also, ähm ich, seit, ich, also ich arbeite ja mit einem, mit einem Freund zusammen in der Tischlerei. Also wir haben die zusammen gepachtet, aber sind nicht geschäftlich zusammen. Und der hat vor einiger Zeit ein, ähm, einen dritten Mann eingestellt bei ihm. Und äh, der, ist, der ist unheimlich nett und wir haben immer so nette Gespräche. Und der hat mir erzählt, ähm, ja, er hätte einen Bekannten, der arbeitet irgendwie in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche und der hätte zu ihm gesagt, also, wenn er nicht wenigstens 200 Euro Gewinn am Tag hat, dann könnte er gleich einpacken. So, dann bräuchte er überhaupt gar nicht anzufangen. Also 200 Euro reiner Gewinn müsste am Tag rausspringen. Hat er, zu dem Tischler hat er gesagt. Hat er Oder hat er das für sich definiert, für seine Finanzbranche? Die 200 Euro Marke habe ich heute noch nicht erreicht, ich mache jetzt aber trotzdem Feierabend. Also, <lacht> ähm, das wäre jetzt so etwas, wo ich sagen würde. Ja, also das reine Geld verdienen oder so eine Marke ist es für mich nicht. Ich, also spricht mich eigentlich sehr an, was der Christian Streich sagt. Also ähm, ich äh, im Laufe der, jetzt mache ich das seit halt über zehn Jahren und im Laufe der Zeit habe ich einfach wirklich ähm, unheimlich viel und äh, nette Menschen kennengelernt. Und ich bin eigentlich ähm, immer ganz, ja, kann ich vielleicht so sagen, ich bin immer so ganz zufrieden, wenn ich wenn ich so einen Auftrag ähm, abgeschlossen habe und die Menschen sind zufrieden und wir haben irgendwie eine gute Zeit miteinander verbracht, weil mhm. das ist zum Teil auch so. Ne? Mhm. Man sitzt zum Teil wirklich Stunden zusammen, bis man irgendwie geklärt hat, wie was irgendwie aussehen soll und, und auch wie die Bedürfnisse sind, das finde ich einfach auch ein total interessantes Thema. Und kann manchmal auch sein, dass ich sage, ja, ich glaube, sie brauchen gar keinen Tischler. Ne? Also mhm. das ist das ist es gar nicht, also das, das muss nicht neu sein, das ist eigentlich nur gut, was wir haben. Ich repariere das und dann, dann können wir vielleicht irgendwie gucken, was wir eigentlich sonst noch so brauchen. Also insofern so dieses mit dem, also ein gutes Zusammenleben oder eine gute Zeit miteinander zu verbringen, auch durch, durch Kunden so neue Impulse in meinem Leben zu haben, das macht mich zufrieden. Ja. Ob mich das erfolgreich macht, also im Blick der anderen, hm, weiß ich nicht. Ah ja, ich da das, nicht so ist immer, das ist ja genau immer die Frage. Franco fragte vorhin schon. Erfolg hat zu tun mit ähm, den Zielen, die definiert sind. Und die Ziele definiert jeder für sich selber. Es gibt Ziele, die äh, von der Gesamtgesellschaft eher favorisiert werden. Und es gibt Ziele, die weniger favorisiert werden. Und wir entscheiden, was für uns im Leben wichtig ist. Und wir sind auch die Einzigen, die in unserem Leben für Zufriedenheit sorgen können oder nicht. Was uns dann trägt oder unterstützt ist, wenn wir in eine Gemeinschaft geraten, die ähnliche Ziele hat wie wir, die auf uns reflektieren und sagen, boah, was du da gemacht hast und wie du das gemacht hast und so, das finde ich toll und stimmen wir total überein, das unterstützt uns. Das ist ein kleiner Energieschub und deswegen ist es manchmal für die Leute, die nicht so im Mainstream sind, unheimlich schwierig, mit sich selber wahrhaftig zu sein und bei ihren eigenen Zielen zu bleiben weil wir einfach dauernd durch die Massenmedien konfrontiert werden mit Zielen, die mit Geld oder Ansehen oder sowas zu tun haben und weniger damit, ob unsere zutiefst menschlichen Bedürfnisse befriedigt werden, so wie du das gerade geschrieben hast. Wenn du im Austausch bist und mit Menschen zusammen bist und von denen Anregungen bekommst und es fließt zwischen euch, dann macht dich das zufrieden, hm. aber nicht Wichtig ist, natürlich ist es wichtig, weil du eine Familie zu ernähren hast. Es ist wichtig, dass du ein bestimmtes Maß an Geld zur Verfügung hast. Aber da setzt du dir auch den Rahmen, wie viel für dich wichtig ist, dass das für euch ausreichend ist, um ein nach euren Maßstäben angenehmes Leben zu führen. Ich wollte gerade sagen, so mein Erfolg, ja, oder schön. merke ich immer, meine, meine Vorstellung für einen Erfolg äh, bemisst sich immer an, an den eigenen Ansprüchen auch. So, ne, wie sind meine eigenen Ansprüche und daran messe ich dann, ähm, bin ich denn jetzt auch erfolgreich gewesen. Ähm, egal, ob das jetzt irgendwie besonders objektiv ist oder, oder äh, auch nur im Bauch gefühlt richtig eigentlich. Ähm, mir passiert es oft, dass sich durch meine Ansprüche ähm, der Blick darauf verengt, wie erfolgreich ich eigentlich insgesamt bin und wie gut es mir eigentlich damit geht. Ein, ein Beispiel ähm, ist jetzt gerade zum Beispiel, ich habe äh, den Anspruch, äh, qualitativ hochwertige Podcasts zu machen. Da gehört es auch zu, dass die Soundqualität stimmt. Und das tut sie gerade nicht. Sie ist scheiße. <lacht> sie ist unter aller Sau. Ähm und äh, ich werde dann immer ganz kribbelig und denke, das ist schlecht, das ist doof, das, das geht so nicht und so weiter. ja Ich könnte, wenn ich diesen Anspruch nicht hätte, und daran bemesse ich dann, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Und das ist eigentlich eine sehr verengte Sicht, weil es mit dem Blick darauf verstellt, wie ist denn eigentlich die Gesprächsqualität? Ist das, was wir erzählen, irgendwie nutzbringend für uns? so so? Ne? Ähm die Audioqualität ist vielleicht nicht super duper toll oder hört sich jetzt äh, so an, dass man hier ähm, denkt, das wäre käme jetzt von CD. Aber eigentlich wichtig für das, was wir sagen wollen oder das, was was was uns, uns wichtig ist an dem, was diesen Podcast ausmachen soll, ist ja, worüber wir sprechen und welchen Nutzen das für andere hat. Äh, oder, oder wie mhm. das Denkanstöße ja. auch gibt. So, ne? Und ich merke gerade jetzt, gerade just in diesem Moment schon wieder, ähm, der Erfolg misst sich in solchen Momenten manchmal, wenn ich dann mit meinem eigenen Perfektionismus kollidiere, misst er sich gar nicht daran, ähm, welchen, welchen Denkwert oder welche welchen, welchen ähm inhaltlichen Wert. Ja, welchen inhaltlichen Qualitäten hat das Ganze denn, sondern so, oh Gott, man konnte Tobias gerade nicht richtig verstehen, man hat nicht genau verstanden, was er gesagt hat. Dabei ist das gerade das menschliche Gehör ist in der Lage, so toll Störungen auszufiltern und alle hm. wirklich verstanden haben, was Tobias gemeint hat. Ähm, deswegen, mir passiert das ganz oft, dass mein, mein Erfolg oder meine Vorstellung von Erfolg mit so seltsamen, selbstgesteckten Ansprüchen zu tun haben, dass... Ich oft üben muss ähm, nicht an meinen Ansprüchen. Ich scheitere dann nicht an der Sache an sich, sondern ich scheitere an meinen Ansprüchen. Und vielleicht hat es was damit zu tun, Branko, wenn wir vorhin gesagt haben, Erfolg ähm, hat zu tun, ob Ziele erreicht werden, die man sich gesteckt hat. Mhm. Und oft sind wir so gestrickt, dass wir diese Ziele überhaupt nicht klar definieren. Zum mhm. einen Und zum Zweiten nicht überprüfen, ob diese Ziele realistisch sind. Ja. Das Und dann zu, ja. als Drittes, dass wir diese Ziele so, ich sag mal, kleinteilig definieren oder so skalieren, dass wir sagen können, okay, wenn das, was äh, jetzt an Audioqualität rüberkommt, wenn es über 50 Prozent ist oder über 60 oder 70 Prozent, dann ist es noch okay mhm. für diesen Bereich der Zieldefinition. Und der zweite Bereich der Zieldefinition könnte in diesem Moment sein, ist das, was wir sagen, sinnvoll? Ist da ein Input drin? Ist da ein Inhalt drin, Hinweise, Tipps drin, die für andere Menschen wertvoll sein können? Hm. Das, ob das wertvoll ist oder nicht, können wir eigentlich nur rauskriegen oder können, wenn wir ein Feedback darauf kriegen, wenn irgendjemand uns sagt, Mensch, ich höre das, ich finde es anregend, ich finde es spannend, ich habe neulich von jemandem gehört, ich finde den und den Podcast von euch so gut, den über Vertrauen, dass ich den jetzt für meine Auszubildenden oder Studenten oder was zur Pflichtlektüre gemacht habe. Hm. Das ist dann, wo wir eine Rückmeldung bekommen und sagen, okay, das, was wir sagen, inhaltlich für Menschen sinnvoll. Hm. So, Nochmal zusammengefasst, wir brauchen klar definierte Ziele. Die müssen realistisch sein und die müssen so definiert sein, dass sie messbar sind. Hm. Ja? Und erst dann können wir mit dem Begriff Erfolg eigentlich erst richtig was anfangen. Das ist ja, ja, das ist ja jetzt quasi, ja. quasi die Erfolgsdefinition oder, oder die Vorstellung von Erfolg in, in der Welt, in der wir heute leben. Das ist ja eine unheimlich stark beschleunigte und auf Leistung orientierte Zeit. Ähm, wo wenn du sagst, dann muss das messbar sein, das sind ja alles Sachen, die äh, auch mit dem Charakter unserer Gesellschaft und unserer Zeit, in der wir leben, zu tun haben. Tobias, du hattest eben so schön im Vorgespräch schon angesetzt, ähm, wie denn so die etymologische Wurzel von Erfolg ist. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Ja, also ähm, in dem Her Herkunftswörterbuch vom Juden steht, eigentlich bei Erfolg erstmal ein Querverweis auf Folgen. Das heißt also, das Wort, das Verb Folgen ist eigentlich der eigentliche Ursprung ähm, des Wortes und im Prinzip ähm, steht unter, ähm, unter, der, äh, unter dem Wort Erfolg, was dann äh, unter dem Verb Folgen nämlich folgt. Also aus dem 17. Jahrhundert ist meist gemeint, ähm, Erreichen des Zieles, aber auch allgemein für Ausgang oder Wirkung. Hm. Und, und daraus kommt dann also ähm, eigentlich das, das Adjektiv erfolglos oder erfolgreich oder also ne, es ist genau das, was, was Katharina gerade schon gesagt hat. Ähm, also es ist schon wirklich immer die Frage, ähm, welches Ziel verbinde ich eigentlich mit dem, was ich tue? Also, ich sage das jetzt mal so ganz ähm, so ganz allgemein. Ne? Also nicht nur unter wirtschaftlichen, also als als Erwerbsarbeit tue, sondern auch ja, was ich privat auch tue. Auch das kann ich ja unter so einem Aspekt auch äh, betrachten. Ne? Mhm. Und ähm, das, wenn ich da einmal noch mal auf dieses Interview gerade zurückkommen kann, weil das jetzt gerade so äh, gerade so schön passt. Also da ist nämlich die Frage so gegen, gegen Ende des Interviews, aber wenn das Ziel immer nur ist, nicht abzusteigen und den bestmöglichen Fußball zu spielen und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und da greift er an und dann sagt er, wissen Sie, wenn man so lange an einem Ort ist wie ich, dann sprechen die ständig Leute an und dann erzählt er von einem, der da immer regelmäßig im Stadion ist und die erzählen dir dann, was sie im Spiel beobachtet haben, was die einem erzählen wie die einem gegenübertreten, was die alle sehen, das ist die Belohnung. Und darum geht es im Leben, um diese Resonanz, um die Faszination. Mehr geht nicht. Und das finde ich, ja, das, äh, ähm, ist zumindest eher eine Möglichkeit, ähm, sein, eigenes, äh, sein, sein eigenes Wirken in der Welt auch ähm, zu betrachten. Hm. Ja? Dass man sich fragt, welche Resonanz habe ich eigentlich? Also Katharina, du hattest gerade gesagt, da kommt jemand auf dich zu und sagt, ähm, ja die Folge Vertrauen ne, die fand ich so gut die habe ich gleich zur Pflichtlektüre gemacht das ist eine das ist ja eine ganz starke Resonanz mhm. und und da ist ja der Aspekt irgendwie Audioqualität ja ähm, spielt da überhaupt gar keine Rolle mhm. also ich habe irgendwie gedacht ja ähm, unser Handeln hat ganz ganz viele Aspekte und ähm, und und ich glaube für uns ist wichtig dass, dass also für den Handelnden ist wichtig dass er dass ähm, ihm oder ihr klar ist, welchen Aspekt sie eigentlich meint und welcher Aspekt wirklich wichtig ist. Mhm, mhm. Und das kann zum Beispiel Audioqualität nicht. kann eigentlich auch äh, ja, inhaltliche Qualität sein. Ja. Und ich denke, da kommt dann so ein Aspekt von Sinnhaftigkeit rein. Macht das, was ich tue, für mich in meinem Leben einen Sinn? Mhm. Ja. Die Frage kann auch nur letztendlich jeder für sich selber beantworten, wann und wie macht mein Leben einen Sinn? Ja. Das ist ja auch die Frage, mhm. wie ich das, ähm, wenn ich wenn ich auf dem, äh, wenn ich den einen Aspekt in, in dem einen Aspekt bezüglich einer Sache erfolglos bin, ähm, dann kann es ja trotzdem mhm. sein, dass wenn ich den Standpunkt wechsle oder den den äh, andere Aspekte mir einfach klar mache von äh, ein und derselben Sache im selben Kontext, dass ich da durchaus erfolgreich bin. Ich kann ja ich kann ja mit, was weiß ich, einem Geschäft, das ich aufziehe, ich kann ja irgendwie gegen die Wand fahren und äh, in die Binsen gehen. Damit habe ich offensichtlich keinen Erfolg gehabt. Gescheitert wäre ich aber in einem anderen Aspekt, wenn ich nicht äh, aus diesen, aus dem, was da passiert ist, lernen würde oder meine Schlüsse daraus ziehe für alles, was ich sonst so tue. das kann ja, Da kann es ja sehr erfolgreich sein, zu scheitern zum Beispiel. Das ist so, also wenn man sich klar macht, dass man äh, immer, wenn man Erfolg misst oder Misserfolg, äh, dass das nur einen sehr engen Aspekt einer Sache ausmacht, wie jetzt zum Beispiel hier mit, oh Gott, die Audioqualität ist so Grütze, Scheiß Skype, ja, ähm, dann äh, vereng ich mir den Blick darauf, dass, dass ich dann vielleicht gar nicht den Spaß entwickeln kann an den anderen Aspekten, den das Ganze auch äh, mit mhm. sich bringt, ne? Mhm. Mhm. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt, wo es vielleicht sogar immer gut ist, äh, ab und zu mit anderen Leuten zu sprechen, die einem einen anderen Aspekt, die einem helfen können, einen anderen Aspekt zu sehen. Weil man selber mitunter mit so einem Tunnelblick unterwegs ist und nur ja. einen Aspekt sehen kann, den, den man sich selber vorher definiert hat ja. als Erfolgskriterium. Und alles andere nicht. Hm, Deswegen ja. finde ich das so wichtig für Teams, dass die sich verständigen, was sind für uns Kriterien, mit denen wir, oder wann sind wir als Team erfolgreich? Hm. Und dann von den verschiedenen Teammitgliedern die verschiedenen Aspekte einzusammeln. Weil ähm, sonst ist man so schnell mit so Versagensängsten unterwegs oder Frustrationen unterwegs oder vielleicht sogar mit Schuldzuweisungen völlig unberechtigt sind. Hm. Wenn immer nur einer die Kriterien vorgibt und sagt, wenn das und das passiert, also wenn ihr, wenn das Team hier 200 Euro gewinnen am Tag macht, dann sind wir erfolgreich und wenn es 150 sind, aber 150 zufriedene Leute, ist es kein Erfolg. Ja. Hm. Ja. Was mhm. sagte mein Bruder vor ein paar Tagen, als er hier war? Erfolg hat viele Väter, mhm. bis der Erfolg nur eine Mutter. Ja, <lacht> ja. Ja, ja. Mhm. ja. Also beim mhm. wird meistens der Finger auf einen gezeigt. Mhm. Na? Da wird nicht ja. geguckt, was haben wir alle für mhm. ein Teilchen dabei getan. Mhm. Wo dann das Ganze sehr schnell zu einem gruppendynamischen Prozess wird, der mhm. sehr zerstörerisch sein kann. Mhm. Mhm. Ne? Eigentlich wäre da ja ein gesunder Umgang, sich zu fragen, wenn jetzt alle auch zahlen und die meinen irgendwie, dass der Schuld ist, dass man sich einfach nochmal fragt, gewissermaßen dieser eine, der jetzt in meinen Augen das irgendwie alles verursacht hat. Also gewissermaßen, welchen Schwachpunkt zeigt er eigentlich in der in der Kette der, der Gruppe an, sag ich mal. Ne? Mhm. Weil wenn, wenn alle auf zeigen, dann muss das irgendwie auch was mit, mit allem zu tun haben. Ne? Also mit jedem Einzelnen auch. Also ich denke da gerade so konkret daran an so eine Baustelle, die ich, äh, die ich äh, mehr, also eigentlich mehr, weniger begleitet habe. Ähm, wo so zwei Jungs waren, die versucht haben, da so ein ganzes Haus zu sanieren. Mhm. Und ich das muss auch also sagen, dass die das durchgehalten haben, alleine schon. Ne? Dass die nicht abgesprungen sind. Anderthalb Jahre haben die sich da durchgebissen. Da habe ich wirklich immer zu dem einen ich immer gesagt: Also, dass ihr immer noch hier seid, das finde ich irgendwie echt klasse. Ne? Aber die waren ja, die sind echt jung und unerfahren. Ich ja, habe von dem einen gesprochen und der hat, hat halt so gesagt: Ja, der eine, ne, das, also nee, das taucht irgendwie. Mit dem habe ich irgendwie abgeschlossen, so gewissermaßen. Mhm. Ne? Der ist so unzuverlässig und so bla, bla, bla. Ja, und da habe ich eigentlich auch gedacht, ja, ist eigentlich schade. Also weil, das ist ja mal irgendwie die Frage, ähm, gewissermaßen, was was hätte der Vater da gebraucht? Und Katharina, was du gesagt hast, haben die sich eigentlich vorher gefragt, was wollen wir hier? Was ist eigentlich, ja, was ist eigentlich der Grund des Handelns hier? Haben die sich da überhaupt jemals drüber verständigt? Ne? Also der Vater hat wahrscheinlich irgendeine Idee gehabt, die Jungen haben irgendeine Idee gehabt. ich ich bin nicht sicher, dass Sie darüber mal gesprochen haben. Insofern finde ich das einen total wichtigen Hinweis, dass wenn man zusammen was unternimmt, dass, dass, dass man versucht vorher oder vielleicht auch unterwegs sich zu fragen, was ist eigentlich hier der Grund unseres Handelns. Das ist das eine. Und das andere ist, was sozial. Ich habe immer ein ganzer bestimmter Satz von Rollen vorhanden sind. Da gibt es die Leitungspersönlichkeit, äh, da gibt es den Ausführenden, da gibt es den Clown, da gibt es das schwarze Schaf, äh, da gibt es den Widerspänzchen, der immer widersprechen muss und immer andere Ideen hat und und und. Und egal welche, die haben eine bestimmte Priorität, die Rollen. Also manche Rollen, je größer die Gruppe ist, tauchen die dann manchmal zweimal auf oder gar nicht auf. So. Aber egal wie groß die Gruppe ist, die Rollen gibt es immer. Und darüber muss man sich klar machen, darüber muss man sich klar sein. Natürlich sind es Persönlichkeiten, die dann an bestimmte Rollen andocken, an so archetypen andocken. Ne? Und andere tun das weniger oder haben das weniger ausgeprägt. Und wenn dann zwei Leute mit diesen, wo es passt, wie der Schlüssel entschloss, in einer Gruppe sind und der eine Schlüssel passt noch besser, der wird in die äh, stärkere Manifestation dieser Rolle gehen und der andere etwas weniger. Und ähm, das ist das soziale Phänomen, was dann noch auf der anderen Seite dazukommt. Erstens das Verständigen über die Werte und über die Ziele. Und zweitens sich darüber im Klaren zu sein, dass es diese Rollen immer gibt. Und einer ist immer das schwarze Schaf. Und ein guter Gruppenleiter oder ein Teamleader muss sich darüber im Klaren sein, dass es diese Rollenfunktionen gibt. Und dass, wenn da einer sich als schwarzes Schaf herauskristallisiert, der eigentlich nur ein Teil aus dieser Gruppe lebt. Mhm. Ja. Es gibt von, es gibt so ein schönes Buch, der, das heißt ähm, Der Schatten der Stadt. Und zwar von äh, dem Autor, das ist ein ganz bekannter ähm, Psychotherapeut, ich komme jetzt auf den Nachnamen nicht, Moment. Mal eben mich umdrehen und mein <lacht> <Psychologen> <lacht> Regal angucken. Ich, ich dachte, die, so du fragst ich. jetzt die Redaktion. Weißt du das zufällig, Branko? Nee, nee, ich dachte, du fragst jetzt die Redaktion in Gestalt von Jürgen, der vielleicht um die Ecke sitzt oder so. Nee, der ist, glaube ich, schon wieder unterwegs. <lacht> nee, leider nicht. Ähm, ich komme gleich drauf, wenn es mir einfällt. Wir reichen das in den Shownotes nach. Ja. Erzähl, was sagt der? Und der sagt, dass also äh, in so einer Stadt, in so einer Gesellschaft sind auch Le wir wissen aus der tiefen Psychologie, dass jeder auch Schattenanteile in sich hat. Also Teile, die er nicht so gut findet, die er bei sich nicht so gerne sehen will, die er am liebsten verdrängt und die dann aus dem Schatten heraus agieren. Mhm. Ja? Und genau das Gleiche passiert im Grunde genommen in einer jeden größeren Gemeinschaft oder in einer Stadt, dass bestimmte Gruppierungen von Menschen in einer Stadt das auch leben. Ja. Das einfach übernehmen. Ja? Und äh, das finde ich einen total hilfreichen Ansatz, damit umzugehen und zu wissen, Moment, das sind nicht nur die Personen alleine, sondern ihr Rollenklischee, in dem sie stecken. Richtig, ja? Okay, so, und wo wir auch Anteile auf andere Leute übertragen, ganz schön ansehen und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, du Arsch, ne? Hm. Ähm, Arnold Mindel heißt der Mann. Genau, jetzt habe ich es. Arnold Mindel. Arnold Mindel. Arnold Mindel, alles klar. Ne? Ich, äh, das ist, die Metaebene hier besteht immer noch dafür, mich darin, nicht die ganze Zeit scheiße zu schreien, wenn ihr schon wieder blecheimermäßig klingt. Mhm. Wie ja. gut, dass wir heute genau so. über dieses Thema reden und dass mir daran bewusst wird, wie eng manchmal mein Sichtfeld ist. Schlimm. Ja, und ähm, du könntest natürlich jetzt auch hingehen und den Finger auf Skype zeigen und sagen, mh, mh, die haben also in ihrer Qualität mächtig nachgelassen und, und, und, und, mhm. und. Ne? Aber das nützt uns ja alles wenig, weil es ist so eine anonyme Größe, dass wenn wir da äh, laut aufschreien und sagen, dieses blöde Skype, es hilft uns nichts, weil wir keinen Einfluss haben, etwas zu verändern. Hm. Das führt mich Verstehen. zu einer anderen Frage, die mir eben schon gekommen ist. Was sind so die persönlichen ähm, Erfolgsfaktoren eigentlich? Weil das ist ja das ist ja so ein Ding, ähm, es ist dann immer sehr leicht, an irgendeine abstrakte äh, Größe äh, seine Klage zu richten, die hm. äh, außerhalb der eigenen Verantwortung liegt. Man könnte ja auch sagen, ja, dann bereitet das besser vor, sucht euch Audioqualität, Audioqualität, Audioqualitative Wege, die äh, äh, euren Ansprüchen genügen und und und so. Ne? Ähm, man sagt ja, man, man sagt ja, das ist so ein Erfolgstyp, sagt man manchmal. Glaubt ihr, dass es persönlich, dass es Charaktereigenschaften gibt, die Erfolg ja, verstärken oder überhaupt erst in die Wege leiten? Oder dass es Charaktereigenschaften gibt, die persönlichen Erfolg auch vielleicht verhindern können? Ich glaube ja. Ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass Erfolg was mit einer Zieldefinition zu tun hat, was ich vorhin alles schon sagte, ne? das ist das eine, dass die Ziele klar sind, was will ich erreichen. Mm. Und das zweite ist ähm, Diligence und Patience. Also beharrlich und mit Geduld mm. die Dinge mm. angehen und umsetzen. Und eine gehörige Portion Frustrationstoleranz. Mm. Fleiß. Ja, sich wirklich für seine Ziele einsetzen und mhm. äh, auch mit, äh, mit Missgeschicken oder, weißt du, du hast dich ja auch bemüht, es zu tun, dass wir eine möglichst optimale mhm. äh, Klangqualität heute haben, Branko. Du bist extra nochmal losgedüst, hast versucht im Laden das Richtige zu kaufen mhm. und bist dann nach Hause gekommen, hast festgestellt, es ist doch nicht das, was du brauchst, obwohl der Verkäufer dir gesagt hat, ja, das ist es. Mhm. Also insofern hast du das, was jetzt im Dein Möglichkeiten war getan, um unseren Hörern eine möglichst gute Qualität zu bieten. Hm. Das heißt, ne, das Einzige, was dir jetzt in dem Moment vielleicht für deinen Seelenfrieden fehlt, ist so ein Stückchen Toleranz dir selbst gegenüber. Ja. Und zu sagen, ich habe gemacht, was ich konnte. Es ist heute so und ich kann immer noch an der Schraube drehen. Dann ne, gehe dann in den Laden, tausche es um, versuche es noch besser zu machen und, und, und. Hm. Ne? Aber ich glaube, dass genau diese Qualitäten es sind. Nämlich mhm. äh, Ziele zu definieren, mit Geduld, Beharrlichkeit, Fleiß und einer Portion äh, Frustrationstoleranz daran zu arbeiten, dass das äh, schon Qualitäten sind, die Menschen erfolgreich machen können. Mhm. Ja, ich habe noch was anderes. Also, ich ähm, stimme dir zu, Katharina. Und? Und, ähm, und ich habe aber noch irgendwie noch eine andere Idee gerade gehabt. Ja, das super. Habe ich ähm, heute Morgen mit Jakube, meiner Frau, ähm, Darüber gesprochen, weil ich ihr sagte, ja, wir, wir wollen doch heute, ich beteilige mich da an dem Podcast über Erfolg und dann kamen wir darüber ins Gespräch, was wir so für erfolgreich halten und was uns wichtig ist. Meine Frau ist ja Musiklehrerin mhm. an der Musikschule und ähm, ja, da ist ja so ein Parameter, also ne, unter Musikern. Ich zitiere sie jetzt, sagt, sagt sie, ja, unter Musikern sind so Musiklehrer sowieso nicht so. Ne? Das sind die, die, die ich sage das jetzt nochmal ganz platt, nicht ins, die haben es nicht ins Orchester geschafft. So. Ne? Ähm, Wer nichts wird, so bisschen, wird, wird, ja. Ja, so genau, ne, unter diesem Motto. So, aber natürlich so. Das, das, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist also, und ja, als, bei Untermusiklehrern selber ist zum Beispiel dieses mit dem Jugendmusiziert, das läuft nämlich gerade wieder. Das ist ja so ein äh, jährlich äh, stattfindender na, Nachwuchsmusiker. Mhm. So, also für die Musikschüler an den Musikschulen, die messen sich da in ihren Instrumenten äh, bundesweit. So Und da heißt es für also ich sage das jetzt mal so, in bestimmten Kreisen oder so, ist dieses, wenn also ein Musiklehrer oder eine Musiklehrerin besonders viele ähm, Schüler da in diesem Bundeswettbewerb gebracht haben und da vielleicht sogar Preisträger sind, dann haben die so einen bestimmten Ruf. Ne? Der mhm. Ruf ist dann, ja, ja, das ist die, ne, die ist erfolgreich weil, mit ihren Schülern, weil die bringt immer die Schüler dahin. So. Mhm. Und jetzt hat der Jakob gesagt, und das fand ich total interessant. Ja, dass sie sagt, ja gut, das ist mit Sicherheit ein Aspekt. Ähm, der ist aber verbunden mit sehr viel Stress, äh, mit sehr viel Arbeit auch und ähm, es ist auch nicht immer so ganz klar, wer da jetzt so richtig glücklich damit ist. Ich sage das mal so. Ne? Also sind die Schüler wirklich glücklich damit? Sind die Eltern wirklich glücklich damit? Tja, ich habe das Gefühl, jetzt bin ich ganz alleine. Ist noch jemand da von euch und kann mich hören? Falls ja, ähm, ja, und da ist gerade das Skype wirklich zusammengefallen. Mal gucken, ob wir nochmal wieder äh, Verbindungsabbruch überbrücken können. Hm? Ja! Ich bin ja gerade echt versucht, das alles drin zu behalten, damit man mal hört, unter was für widrigen Bedingungen ich ja an meinem Erfolg feilen muss, damit ich nicht die ganze Zeit immer schreie. <lacht> Normalerweise sitze ich dann da stundenlang hinterher und schneide das alles kleinteilig raus, damit man... Oh, und damit, ja, ne? Ich lasse das jetzt heute magnadenlos alles drin. Liebes Publikum, ja... Äh, ein Erfolg, ja. den ich jetzt schon haben werde, ist einfach mal über meinen eigenen äh, Anspruchsschatten gesprungen zu sein und äh, mal auf die Audioqualität zu scheißen, Hauptsache der Inhalt stimmt. Äh, Tobias, du warst <lacht> gerade an der Stelle, ähm, äh, was es bedeutet für eine Musiklehrerin, die Kinder dann da zur Jugend musiziert, buxiert zu haben, trotz des ganzen Rufes. Ja, genau. Genau, ja, und, ähm, und dann hat sie gesagt, ähm, da hat sie mir zum Beispiel von einer Schülerin gegeben. Das ist noch ein recht junges Mädchen. Ne? Und sie sagte, ja, ähm, dann hat sie, weil, die, weil dieses Mädchen in einem anderen Musikinstrument gerade an Jugendmusik teilnimmt und also, also die spielt zwei Instrumente und also ähm, auf einem Instrument nimmt sie da an Jugendmusizier teil und deshalb hat die da quasi in dem Flötenunterricht von meiner Frau ähm, kann die sich jetzt gerade nicht so intensiv äh, so vorbereiten und einbringen ne? und deshalb mhm. hat jakobo gesagt dann mache ich mit der jetzt einfach vom Blatt spielen wir suchen uns einfach Musikstücke aus und spielen die vom Blatt das, ist, das üben wir jetzt einfach ne? es ist, kommt jetzt nicht so darauf an dass äh, sie muss da jetzt nicht verüben, sondern das soll auch irgendwie Spaß machen ja und dann mhm. hat sie gesagt dieses Mädchen das hätte denn so eine Freude da entwickelt in diesem vom Blatt spielen. Und dann hat, hat, hat Jakobi ihr ein Stück gegeben, dann haben die das gespielt und dann haben ihre Augen geglänzt. Ne? Die war total zufrieden damit, dieses Mädchen. Hm. Und hat dann gesagt, ja, ach, kannst du mir das doch bitte kopieren? Das ist ja so schön. Und dann hat Jakob gesagt, ja, das ist, doch, das ist doch total toll, sowas zu erleben. Ne? Also hm. so zu erleben, so eine Schülerin zu erleben, die, die, so, die so begeistert ist davon und die so, ich sag mal, so entzündet ist ja von sowas von, von, von sowas musikalischem. Ne? Hm. Und ähm, ja und das ist ja irgendwie bei diesem Mädchen kann man ja nicht die hat sich keine Ziele gesetzt ne? ich glaube nicht dass sie sich irgendwie fragt ja was ist jetzt irgendwie Ziel meines Erfolges oder so oder wie soll das aussehen die nee die ist einfach die hat einfach sowas, ich sag mal sowas, was hat ein musikalisches Herz und deshalb ist die da ansprechbar ähm, und deshalb empfindet die auch so viel so viel Freude daran und ähm, und die fragt sich Glaube ich dann gar nicht, ja, bin ich jetzt erfolgreich oder nicht, sondern, sondern für die ist gewissermaßen ähm, die Resonanz oder, oder der Erfolg ist irgendwie ihre Begeisterung und und und das, was sie äh, was sie dabei empfindet. Ne? Aber und ich glaube. Das ist ich glaube, dass das etwas ist, was total wichtig ist, also letztlich auch ähm, für uns Erwachsene. Hm. Ich würde also, da gerne noch mal genauer hingucken, Tobias. Ja, was gerne. hat der Kleinen so Spaß gemacht? Dass sie, hat die Musik, die sie gespielt hat, also die Melodie, ihr so große Freude gemacht? Oder hat ihr Freude gemacht, festzustellen, dass sie da eine Fähigkeit hat, dass sie ein Talent hat, dass sie da was kann, was ihr vorher noch nicht so bewusst war? Wir können sie nicht fragen, aber ich... Ich, ich könnte mir vorstellen beides, aber das weiß ich natürlich nicht. Mhm. Ja. Und gleichzeitig es so bedeutet, es, bedeutet es ja für Jakob, das ist ja ein Erfolgserlebnis für Jakobe, was sie dir da berichtet hat. Ja. Ne? Und ja. das ist aber auch wieder ein mhm. schönes Beispiel dafür, worüber wir eben gesprochen haben. Es kommt darauf an, was für einen Aspekt du dir raussuchst, unter welchem unter welchem Fokus, unter welchem in welchem Kontext du deinen Erfolg jetzt definierst. Ne? Das ist, ja, ja, wenn das du, ist wenn du, wieder, ja, wenn du drauf bleibst, mit von wegen, ähm, ich muss jetzt hier diese und jene äußeren Ziele erreichen, dann wirst du eventuell blind dafür, dass eigentlich du gerade sehr erfolgreich daran bist, ein musikalisches Kinderherz zu erfreuen. So, ne? Ja, das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt, der mir jetzt so ähm, wichtig war, ähm, war so dieses ähm, vielleicht ähm, vielleicht noch äh, so als ähm, würde ich, würd ich deiner Liste der Eigenschaften eines erfolgreichen Menschen irgendwie gerne zufügen, Katharina. Mhm. Nämlich irgendwie Begeisterungsfähigkeit. Also okay. oder vielleicht noch mal ein bisschen höher gestochen zu sagen, so eine Liebe zu dem, was ich da mache. Mhm. Also, ich glaube, ich glaube das, ist, das ist so ein bisschen die Basis. Mhm. Ähm, wenn ich keine Begeisterung für etwas habe... Mhm. dann setze ich meine Kräfte nicht dafür ein. Mhm. Dann habe ich weder Geduld, dann habe ich weder Beharrlichkeit, dann kann ich auch nicht Rückschläge einstecken. Ja. Ja? Ich muss mich für eine Sache begeistern können, dann, ähm, und diese Begeisterung braucht Nahrung. Sonst funktioniert es nicht. Ja. Ja? Ich merke das an mir ganz dolle. Also ich habe jetzt mehrere Jahre so quasi als Single gearbeitet. Ohne großes Team im Hintergrund oder nicht ein Personenteam also persönliche Begegnung, sondern im Wesentlichen alleine hier an meinem Schreibtisch. Das kann ich auch und es kostet mich sehr viel Kraft, das dann auch einigermaßen diszipliniert durchzuziehen. Wenn ich aber merke, ich bin in einem Team, wo man sich gegenseitig die Bälle zuwirft, wo man sich anregt, wo man sich auch mal äh, tröstet oder unterstützt oder... Äh, äh, miteinander freut an etwas, das trägt mich ganz anders durch, das weckt ganz anders und nährt ganz anders meine Begeisterung, als wenn ich alleine unterwegs bin. Da sind die Menschen unterschiedlich. Ich glaube, dass das auch so eine Skala ist von absoluter Solitär zu absolutem Teammenschen, ne? Da, wo das mal hin und her schwanken kann, aber mehr oder weniger gibt es Leute, die sich dann doch mehr zum einen Bereich orientieren mhm. oder zum anderen Bereich orientieren. Mhm. Aber ich glaube, das ist das Wesentliche, was du ansprichst, was eigentlich der Grundstein ist für alles, was wir tun. Liebe mhm. zu einer Sache, weil die Liebe zu einer Sache ist, wenn wir feststellen, das macht in meinem Leben richtig Sinn. Da mhm. kann ich meine Talente leben, das passt mit meinem Wertesystem, mit meiner Ethik zusammen. Mhm. Da erfahre ich Selbstwirksamkeit, dass ich was erreichen kann, dass ich eine Wirkung entfalten kann. Ähm, ja? ja. Ich glaube, das ist ja, auch der mit Unterschied mit zu diesem Selbstausbeuterischen, ähm, äh, dass man, wenn man solchen äußeren Erfolgskriterien hinterherläuft, wie, was weiß ich, irgendwie Geld oder ich fahre ein dickes Auto, wohne in einem fetten Haus und äh, fahre äh, dreimal im Jahr nach Bali, so, ne, äh, dass, dass man äh, Vielleicht kennt ihr dieses äh, äh, äh, Simon Sinek und sein Why, How, What. Können wir auch mal verlinken. How ähm, what. Okay. Why, mhm. How, What von Simon Sinek. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, Start with Why. Und er hält ein, ein, einen sehr tollen TED-Talk darüber, einen Vortrag, ähm, wo er genau das vorstellt mit dem Start with Why. Die meisten Leute wissen sehr genau, was mhm. sie tun. Ja, viele können auch noch erklären, wie sie es tun, aber die wenigsten, mhm. die kommen überhaupt nicht, auf die, viele ah, kommen gar nicht auf die Idee, das Warum, und dabei ist das Warum mhm. der Kern des Ganzen, und mhm. wenn du auf das Warum antwortest, ja, weil ich damit Geld verdienen kann, Geld ist kein, Geld ist kein, kein Warum, Geld ist äh, irgendein, das ist ein Hilfsmittel, um äh, Dinge in Bewegung zu setzen, ich sage in letzter Zeit, irgendwann ist mir mal so gekommen, Geld ist eigentlich dazu da, um so Leidenschaften in Austausch zu bringen, so, ne, aber wenn du keine Leidenschaft für das fühlst, was du tust, dann, äh, warum tust du es dann? So ne? Und wenn du, ich glaube, dass das viel von dem von dem selbstzerstörerischen Arbeitsleistungsanspruch, den wir so täglich äh, in unserer Gesellschaft ausgesetzt zu sein scheinen, ich meine, ich sage jetzt nur so Schlagworte wie Burnout, ne, ähm, haben damit zu tun, dass wir solchen äußeren äh, Einflussgrößen, glaube ich, nachjagen, äh, wohingegen wenn der das so definierst, wie Katharina das eben erzählt hat oder diese, dieses Leidenschaftliche oder was du äh, als Liebe bezeichnet hast, Tobias, wenn das der ganzen mhm. Sache innewohnt, dann ähm, mir fällt es dann manchmal, meinen mein beruflichen Erfolg, den kann ich dann irgendwie immer am Ende des Monats äh, am, an meinem Kontostand messen oder sowas. Was eine sehr verkürzte mhm. Darstellung ist des Ganzen. Und mich eigentlich davon wegbringt, wofür, warum ich es eigentlich mache. Ich arbeite im Internet und ich bin eigentlich mal damit angetreten und ähm, äh, wache auch immer noch oft genug morgens damit auf, dass ich behaupte, das ist der, das ist der aufregendste Beruf, den du gerade haben kannst. Wir befinden uns in einem, einem der größten, vielleicht dem größten kulturhistorischen Umbruch aller Zeiten, Seit seitdem es die Menschheit auf diesem Planeten gibt. Und ich bin mitten dabei. Ich bin dann vorderster Front dabei. So, ne? Und das ist großartig. Jeden Tag passieren so viele tolle Sachen. Ähm, und und, und äh, dann nur darauf zu schielen mit, oh Gott, habe ich denn auch genug auf dem Konto? Oder, oh Gott, äh, find, findet mich jetzt Kunde XY gut oder nicht? Oder sonst was? Oder verbiege ich mich hier oder eben gerade nicht? Ich glaube, das bringt einem von, vom Weg ab. Und, äh, und mir zumindest fühlt es sich so an, als würde es die Möglichkeit das, was ich eigentlich als meinen Erfolg empfinde, als Erfolg, erfolgreiches Leben und Arbeiten, verbaut es eigentlich die Sicht und den Weg darauf, dahin. So, wenn ich wenn ich das mit solchen ähm, Dingern zubaue, wie mit wie viel Euros waren es denn jetzt mm. Auch wenn das ein wichtiges also, Kriterium ist, weil mein Vermieter und mein Bäcker will auch Euros von mir. Mm. Also mir kommt ja jetzt gerade noch die Frage, also das würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also, ähm, Katharina, du hattest jetzt so gerade gesagt, das ist also, ich sag mal, die Begeisterung oder die Liebe zur Sache, das ist so der Grundstein. Das finde ich, finde ich, hast du, äh, äh, hast du sehr schön irgendwie rausgearbeitet. Das gefällt mir unheimlich gut. Jetzt ist meine Frage so, weil wir ja in so einer in so einer Zeit der ähm, wie soll ich das mal sagen, so des Machbarkeitswahns Leben? Ne? So alles ist irgendwie, ne, man braucht nur irgendwie genug Power und genau genug Motivation und dann schaffst du alles. Ne? Würdet ihr so denken, dass, also ist, ist Begeisterung zu einer, zu einer Tätigkeit ähm, oder oder Liebe zu einer Tätigkeit, ist das machbar oder ist das etwas, was ich eigentlich nur kann? Ich glaube, ein sowohl als auch. <lacht> ich denke, es gibt Wege, wie Meditation oder diese Visionsfindungssachen, Gespräche mit anderen, die uns dabei helfen können, rauszufinden, was mich wirklich begeistert, was mich wirklich berührt. Also weißt du, wenn du vor lauter Freude oder vor Mitgefühl vor Mitschwingen irgendwann mal die Tränen, die Backe runterlaufen hast, hm. dann weißt du, dass du es gefunden hast. Und es kann sein, dass du eine Haltung brauchst, die quasi mit offenen Armen das entgegennimmt, was das Leben dir bringt und dann mit Glück und mit dieser Offenheit findest, was dich so tief berührt und wo du dann dran bleibst. Okay, das, das heißt, für dich wäre der, der machbare Teil in Anführungszeichen dieses, ich verbinde mich mit anderen Menschen und versuche irgendwie die Vision herauszufinden und, ich, und, öff, und öffne mich. Ich verbinde mich auch mit, mit, mit meinen Leidenschaften. Ich glaube, wir verbieten uns viel zu oft, mhm. ähm, das zu tun, was uns glücklich macht, ähm, weil wir glauben, dass es äh, gesellschaftlich nicht relevant ist oder ähm, äh, weißt du, das ist wie mit deinem, mit deinem äh, Fußballtrainer vom Anfang. Ähm, wenn der mhm. Erfolg so definieren würde, wie ein Durchschnittsfußballtrainer ihn nun mal definiert, wäre er nicht dort, wo er ist und wäre auch nicht der hört sich, ohne das jetzt selber beurteilen zu können, aber so wie du es erzählst, hört sich das an, als wir müssen ihn uns in seiner Erfolglosigkeit, in seiner offiziellen Erfolglosigkeit als sehr glücklichen Menschen vorstellen. Der tut, ja. der tut das, was, was sein Herz sagt und was, wo, sein, wo seine Leidenschaft hingeht, nämlich genau bei diesem Verein, genau in dieser Stadt, mit diesen Menschen zusammen zu sein und zu arbeiten. Und, damit ist, und dann ist er erfolgreich, weil er genau das tut, was für ihn Sinn macht, was ihn mit Freude erfüllt, ähm, wofür sein Herz geht und mhm. schlecht. Mhm. So. Und andere Leute, und er, er bleibt bei sich, er ist da authentisch mit dem, was wirklich seine Bedürfnisse sind. Und andere Leute haben, um mal wieder so einen Schlenker zur GfK zu machen, andere Leute äh, verwechseln mit Bedürfnissen. Also die sagen, ich brauche Geld oder ich brauche Ruhm, weil sie übersehen, dass sie mit dem Ruhm eigentlich ein Echo von anderen Menschen bekommen, nämlich ein positives Echo auf das, was sie tun. Und dieses positive Echo, diese Wertschätzung ist das Bedürfnis. Oder mit dem mhm. Geld bauen sie sich ein schönes Haus, weil sie... Ein Bedürfnis nach Ästhetik haben oder ein Bedürfnis nach äh, Leichtigkeit, äh, morgens in die Dusche zu gehen und einfach den Hahn aufzudrehen und warmes Wasser zu haben. Hm. Ja? Das ist Beispiel ist mir jetzt gerade so besonders nah, weil dieses Privileg haben Jürgen und ich gerade nicht, dass wir morgens nur den Hahn aufdrehen brauchen und warmes Wasser haben. <lacht> Aber da kann ich verstehen, dass Menschen so so eine Leichtigkeit haben wollen. Und äh, wenn das dann noch verbunden wird mit Ästhetik, dann kommen wir an bei dem Begriff Luxus. Hm. Luxus als solches ist ja selber kein Bedürfnis, sondern nur in dieser Kombination von Leichtigkeit und Ästhetik oder Schönheit. Ja? Aber auch mit, mit was auch mit Status und mit Repräsentieren zu tun hat. Ne? Und das hat wiederum was zu tun mit Wertschätzung. Hm. Das, Und heißt, das hat man vielleicht darf... auch was zu tun mit Selbstwirksamkeit, weil wenn ich eine bestimmte Position in einer Gruppierung habe, dann kann ich Wirkung entfalten. Hm. Und Selbstwirksamkeit ist ein ganz tiefes Bedürfnis von Menschen. Hm. Ja? Und die, die, da, da wird die Handlungsstrategie viel Geld zu haben, das dient nur dazu, die Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist aber dann kurz Und dieser Schluss, Mensch, ne? dieser, dieser Christian der Trainer Christian, der ist direkt verbunden mit seinen Bedürfnissen. Der macht nicht den Umweg über das Geld oder über den Ruhm, sondern der ist direkt da und sagt... Mir ist es wichtig, mit meinen Leuten eine gute Verbindung zu haben, mit eine gute Gemeinschaft zu haben, dass wir Freude miteinander haben, dass ja. wir Spaß am Tun haben, dass ich in einem guten Austausch mit dem Publikum bin, dass ich die Rückmeldung vom Publikum kriege und die mir sagen und die sich auch trauen mir zu sagen, wenn ich irgendwas gemacht habe, was ihnen nicht so gut gefällt. Dass ja also da in einer direkten Begegnung ist und dass da Offenheit und Ehrlichkeit in sowas alles ist. Der ist direkt bei seinen Bedürfnissen und das macht ihn dann auch so glaubhaft, wenn die anderen machen die Schleife über äh, die sogenannten Handlungsstrategien. Hm. Weil, weil das ist ja eine Verwechslung, eigentlich wird, wird da was verwechselt, da wird das Bedürfnis mit dem äußeren, mit dem äußeren... Ähm Symbol oder dem äußeren, dem, dem äußeren Mittel verwechselt, dem das ja. innere Bedürfnis mit diesem äußeren. Ne? Ja. Das heißt ja, das heißt ja eigentlich ähm, Erfolg ist machbar und zwar, und zwar unter dem Aspekt, unter dem du das gerade gesagt hast und wie du das gerade skizziert hast, Katharina, nämlich Erfolg ist machbar in dem Sinne, dass ich äh, dass ich mir ähm, ein Bewusstsein darüber verschaffe, was mein eigentliches inneres Bedürfnis ist und dass ich dem nachgehe. Ja. So. Und ja. wenn ich dem nachgehe, dann ist das eigentlich irgendwie ein guter Weg, Ja, dann bin ich eigentlich gut unterwegs ähm, dahin, dass ich zufrieden bin und, und dass ich für mich auch sagen kann, ja, ich bin auch erfolgreich in dem, was ich mache. Ja. Stimmt das so? Ja, genau so. Das einzige Ingredienz, was vielleicht noch fehlt, ist, dass du Freunde hast, die dich wenn du nicht in, über, über die, die normale Mainstream-Handlungsstrategie gehst, sondern direkt ne, auf die Zwölf, direkt in die Mitte <lacht> des Dings, dass die, dich, dass die dich auf der Spur halten. Weil man kann durch die vielen anderen Einflüsse so leicht äh, das, das Eigentliche aus dem Auge verlieren. Verstehst du? Ja. Mhm. Wenn du ständig zugeblubbert ja. wirst, das ja, ist mein natürlich. Auto, mein Haus, meine Frau, ja, ja. meine Yacht. Ja. Ne, dann wird dein eigenes, deine tiefe innere Weisheit, die wird oft äh, zugekleistert. Und da brauchst du gute Freunde. Deswegen sagen die äh, in der buddhistischen Tradition, du brauchst die spirituellen Freunde. Ja. Den älteren Bruder oder die ältere Schwester, die dich, die dich dabei in der Stange hält und sagt, Tobias, was war es eigentlich? Ja. Du machst die Schreinerei, weil du ja. Spaß hast, mit Menschen zu gucken, wie die ihre Bedürfnisse äh, nach einem guten Wohnen äh, erfüllen können. und du berätst die mhm. erstmal dann guckst du, ob das, was sie vorher im Kopf hatten eigentlich wirklich ihre Bedürfnisse sind oder ob das mhm. mit viel weniger Aufwand zu erreichen ist, ressourcensparend mhm. Ja? Mhm. das mhm. ist deine Liebe zu der Sache da mhm. ist deine Begeisterung und der Umgang mit dem Material und der Duft des Holzes wo deine Verbindung zur Natur reinkommt und geschickt mhm. und tricky Lösungen zu finden, wo deine Kreativität zum Leben kommt mhm. ja? da ist es, wo für dich das Glück liegt aber nicht, ob du hinterher 5.000 Euro auf dem Konto hast oder nur zwei. Mhm. Ja? Solange ja. deine Familie äh, zufrieden ist. Ja. Das könnte ich jetzt wirklich oh. so, so ähm, abschreiben und mir an die Wand hängen. Brauch, brauchst du gar, kannst du gerne machen. Man kann es sogar nachhören. <lacht> ja. Boah, aber eine schöne Strecke heute zurückgelegt war. Vor allem ist es ein schönes ja. Experiment, äh, tatsächlich mit Hörern äh, das zu machen. Ähm, deswegen, Tobias, ich danke dir herzlichst für die Anregung und äh, ja, ich auch. für die war schöne war Runde. Fantastisch. Falls ihr selber ja. mal Lust habt, hier äh, Anregungen zu geben oder euch mit einzuklinken ins Gespräch, wir sind für Themenvorschläge immer äh, wärmstens zu haben. Und äh, freuen, euch, äh, freuen uns natürlich auch so auf eure Rückmeldungen, wie immer gerne als Kommentare unter der jeweiligen Episode auf äh, denkblasen-podcast.de. Oder wenn ihr das nicht so im öffentlichen Raume tun wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben an äh, mail@ Denkblasen-podcast.de, die kriegen Katharina und ich dann. Die werden wir auf jeden Fall beantworten. Vielleicht nicht ganz zeitnah, weil wir auch so viele andere erfolgreiche Dinge zu tun haben. Aber <lacht> ja. Ähm, Katharina, wissen wir eigentlich schon, was die nächste Folge sein wird? Ich habe hier ein paar stehen. Hierarchien steht hier. Ja. Ach, komm das mal. Das würde Fände ich, fänd ich prima. Lass uns Hierarchien machen. Die nächste Folge wird über Hierarchien sein. Äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ähm, sind wir heute nicht äh, an einem Mittwoch auf Sendung und schmeißen das Ganze online, sondern es ist Samstag. Äh, das hat damit zu tun, dass ich gerade unsere... Ähm, äh, Lebenswirklichkeiten mal wieder äh, verändern und anpassen und äh, wir gucken, dass wir weiterhin in einem 14-tägigen Rhythmus bleiben. Es könnte sein, dass wir dauerhaft auf den Samstag rutschen oder vielleicht dauerhaft auf den, auf den Mittwochnachmittag. Eins von beiden wird sein. Ihr kriegt das dann schon mit, ist ja schließlich Podcast. Ihr habt das inzwischen alle abonniert und für die, die es immer noch nicht abonniert haben oder noch nicht wissen, wie es geht, schicken wir natürlich wie jedes Mal eine kleine E-Mail rum, da könnt ihr das alles noch mal nachlesen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, alles, was es für heute noch zu sagen gibt. Ähm, ja. Euch, euch sage ich Danke da draußen fürs Hören. Und Tobias, herzlichen Dank. Äh, du als erster, unser erster Studiogast. Ja. Geil, das in eurem virtuellen Studio. Also, es hat mir ja total gefallen mit euch beiden. Also ja. vielen Dank, dass ihr das überhaupt umsetzt. Und ich habe ähm, wirklich ein richtig Erkenntnisgewinn heute Nachmittag gehabt. Hat mir sehr gefallen. Vielen Dank an euch. Super. Danke vielen, dir vielen auch. Dank, Tobias, für die Ideen. Toll. Wir sehen uns. Und hören ja. uns. Tschüss da draußen. Macht's gut. Ja. Tschüss da draußen. Tschüss.